Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Grüß euch! Mit Martin. Und Martin. Ah, war wieder äh, eine kurze Woche gell? Ja, der Feiertag war schon super. <lacht> Wuhuuu. Ja. Ja, hast du das eh gel gelesen am Montag? Von dem Typen, der Geld braucht? Der bank meinst du? Ja. Ah, Geht's geh mal, so ein Stichidio. Ach, du kannst das. Hä, hey, Oberösterreich, sind die Niederösterreicher nicht weit weg. Wenn da jetzt kein Foto war, könnte man fast glauben, du weißt das. Ich glaube auch. Ja. <lacht> aber ich finde es total geil, die Meldung, weil die zeigt endlich einmal, das war garantiert kein Flüchtling. Oder ich war super integriert. Ja, aber das so schnell geht das nicht, glaube ich. Aber ich, ich finde es gut. Ja. Natürlich, aber Kinder, Bankraub ist nicht gut. Nein. Genau. Keine Lösung. Also. Übrigens, nicht gut. Ja? Die Überschrift von der heute war super. Hast du das gesehen mit den fünf Präsidenten? Diese Präsidenten sind nicht Gaga? Jo. Ja. Ah. Und wer ist Gaga und wer war nicht am Bild? Hm. Ist das nicht der aktuelle Ich ja auch. <lacht> Also, ich glaube, wenn der Bush, oder oh Busch sage wann der Trump die heute lesen wird, wird er gleich einen bösen Tweet ablassen, Das ihn die Gaga nennen. Obwohl, das ist ja auch so ein umgangssprachlicher, ob der das versteht, ist nicht Gaga. Das kommt immer eh bei uns, glaube ich, ja. Jetzt überlegen mal, wie das äh, übersetzt wird ins Englische wahrscheinlich Aber das könnt ihr unten rein, schreiben wir nicht eine gute Idee. Genau, wie würdet ihr das alles, äh, übersetzen dieses Nicht-Daga-Sein? Auf Englisch. Genau. Passt. Übrigens, Englisch. Englisch. Ja. Da gab es jetzt eine Studie, und du weißt. <lacht> <lacht> okay, ich hätte jetzt gern ein dickes Like unten für, diesen Über für den Übergang. Das, Grandios. das kriegen Grandios. wir alles mal hin, gell? Grandios, ja, aber super. Aber ihr habt es vielleicht von der Studie gelesen. Bier verbessert Ihr Englisch. Yes, indeed! <lacht> Aber ich, ich hoffe stark, dass das mit Gin Tonic auch geht, weil ich trinke Bier, gell? Aber eins sage ich das schon. Ich meine, ich habe die Studie ja nicht gelesen, sondern nur die heute, das muss reichen. Nein. Ob es die Aussprache verbessert? Oh, I don't know. I'm not quite sure. Auch das kriegst du hin. <lacht> Und am Dienstag haben wir in der Heute gehabt. Was ist jetzt? Ja Was? Hunde, bei unserer repräsentativen Umfrage unter allen Schlagzeilen Revue zu schauen, ergab es, dass Hunde die besseren, süßeren Online-Tieren sind. Erinnere mich nicht. Ich habe es mir enttäuscht. Ich glaube, du hast 518 Likes mehr, Minimal. Als meine Katzen. Ich glaube, du hast der Drittel nicht gezählt. Aus Neid. Nein. Hunde sind süß. Jeder Präsident hat Hunde. Ja, aber du hast das gelesen von Van der Bellen. <lacht> denn sein Hund ist in der Hundeverbotszone gewesen. Er ist der Präsident. Da muss ein bisschen Unterschied sein zum normalen Hund. Nein, nicht der Van der Bellen ist in der Hundeverbotszone. Ja, ja, ist schon klar. <lacht> aber es ist der, der, der First Dog. Aber ich kann da muss man Unterschied sein. Ich kann mir das schon vorstellen. Und in der anderen? In ja. Wahrscheinlich wuzzelt der Van der Bellen eigentlich. Hat er das notwendig? Nein, das ist eine Lifestyle-Entscheidung. <lacht> Mit der Hunde rein. Mit dem Wuzzeln. <lacht> Aber ich meine, eigentlich, das war eh noch gesittet. Hast du das andere gelesen? <lacht> Auf Franse? Ja, genau. <lacht> Im Elisée-Palace? Ja, im Macron sein first Talk hat gleich an den Kamin gepisst, während er auf einem ganz Staatsbesuch-Interview irgendwas gehabt hat. Ja, der Hund ist halt, der weiß, was er tut. Ja. Ich hoffe, er hat den als Kommentar zu seiner Politik gesehen. Du, wenn wir schon bei den kleinen Geschäften sind... Ach, nach den Wochen, ich hab mich so gefreut. Ich hab schon Angst gehabt, ja. Aber ich bin so froh, dass ich wieder mal was gelernt hab vom schönen Kurz. Äh, Krasser, vom hübschen Kratzer. von dem habe ich ja echt ewig nichts mehr gehört, weil, ja, tot und aber ich freue mich so, dass er immer noch durch die Lande gerichtet. Das ist echt schön zu wissen. Der bleibt uns noch länger erhalten. Es war, schade, ja. Es war Na ja, schon, ja. Naja, und nicht? jetzt mit Schwarz-Blau 2, vielleicht kriegen wir Nachschub. Hä? Hey. Ich bin guter Dinge. Schauen wir jetzt ja. Also, dann werden wir bei der Folge 2613 <lacht> über den Kurz reden, dann stimmt das, da hast du gar nichts versprochen. Die Vorboten äh, von Allerheiligen, Allerseelen sind ja die Woche auch schon drin gewesen. Hast du das von der Bestattung gelesen? Bei uns liegen sie richtig. Ich finde es super. Das ist ein starker Spruch. Ja, ey, das ist so, das ist die, die Quintessenz des Wiener Humors, finde ich. Und auch dieses, äh, und sie gehen mit der Zeit. DNA im ab. also das ist schon was, ja. Ich denke mal jetzt, ja, wer es mag, oder ein, ein, ein, ein Fotoausdruck deiner DNA-Sequenz. Hm. Schon ziemlich dickig, muss man sagen. Ja, schon. Aber, es ist äh, sehr zeitgemäß, sehr techy, und mit diesem mit diesen Villain, ich stelle jetzt nicht im Artikel drin, mhm. aber das war sie, äh, damit wollen sie ja auch dir die Möglichkeit geben, zum Beispiel in 20 Jahren, wenn die Medizin schon weiter ist, dass du in deinem Erdmaterial forschen kannst, ob es irgendwelche Krankheiten gibt, die vielleicht ausbrechen können. Also, wenn das sowas dazu ist, denke ich immer an Jurassic Park. Es hat was damit zu tun. Vielleicht kann man es dann in 200 Jahren verwenden, um die Oma wieder auferstellen zu lassen. Jurassic Park? Wenn man das will. Wann die Oma ein Drache war, ja. <lacht> Apropos. Was jetzt? Drachen und Omas. <lacht> ich sehe ein zu übergang, ich weiß <lacht> Ich wollte gerade sagen, ein ist Gesicht dazu. Nein, ähm. Wir haben ja grundsätzlich bei der Konzeption Schlagzeilen wieder gesagt, dass wir uns nicht auf Behindertenthemen spezialisieren. Das haben wir nicht notwendig. Genau. Aber in dem Fall müssen wir es machen. Du meinst ja. ja, genau. Der Bladegummer. Eigentlich Blade Runner, aber anyway. Der, wie war der Pisterius. Äh, der Pisterius, ja. genau. Der, was war der? Der Oscar Pisterius. Ja. Ist so also ein Läufer. Ohne Beine, der hat seine Freundin beschossen. Und jetzt hat es auf Amazon, ich finde das ja voll geil, ein Kostüm für Halloween was die eben als Blade Gunner verkleiden kannst. Und das Allergeilste ist halt, dass sie wirklich so Socken haben, die dann so ausschauen, wie diese, diese Prothesen, die er da, da zum Laufen tragt. Ja? Ich meine, die haben es wieder runtergenommen, weil die Arme ist alle ein bisschen einen Schub haben, was das betrifft. Aber ich find's genial, weil da, sie, da wollen sie Leute als Behinderte verkleiden. Als Badass-Behinderte, als Outlaw-Behinderte. Ich meine, die tun's nicht, aber die, an dem Beispiel könnten man Inklusion erklären. Ja voll! Aber das machen wir jetzt nicht. Nein. Machen wir nicht mal was Schöneres. Ich will wieder ein bisschen Urlaub. Ja immer, bei dem Wetter, ich meine. pfff. Eben. Und, Und wann, was denkst du? Bahamas. Sie? Ja, Bahamas ist gut. Bahamas. Weil ich hab da geschaut, da gibt es jetzt ein XXL-Hotel. Für die etwas größeren Menschen unter uns. Mindestgewicht 115 Kilo. Ich hab mir das überlegt, für uns zwar. das mit Rollis ist ganz aus. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, da hast du hast die Meldung gelesen. Brauchst ja. du ein XXL-Bett? Ja. Das vertieft man jetzt nicht. <lacht> Donnerstag war ja Feiertag. Nein, Gott sei Dank. Hast du dich auch gut erholt? Super, ich war wegen Militärschauen und so. Supergeil. Aber Freitag. Ja, also am Freitag habe ich, äh, du hast es sicherlich gesehen, die, äh, die Meldung Martin? auf seit... Ja. Was hast du gemacht? Ja, da war gerne. Mal Malheur. Na gut, ich erzähl das. Es. es war eigentlich relativ einfach. Die, die, die, die, die stinkt. Bist du sicher, dass du mich magierst? Ich hab's ausgeblosen. Okay. Es war folgendes, du warst ja ich bin ja da mit der U-Bahn hergefahren, und da ist ja der da und ich mir die Zeitung mitgenommen, und dann zum Zebrastreifen und war rot. Okay. Neben mir einer, der raucht. Und der ist meiner Zeitung ein bisschen zu knapp gekommen. Ich meine, ich kann ja schon gestehen, ein bisschen sehr knapp. Du willst sagen, du hast so viel Einsatz gezeigt, dass du die Hälfte einer brennenden Zeitung noch gerettet hast hierher. Na, zuerst habe ich ausblosen. Ja, und dann habe ich mich genommen. Also bitte, ich wart mir jetzt einen riesigen Applaus für diesen Einsatz. Ja. Ich will Likes für Martin und seinen Einsatz. Weil das, ist, ich mein, das Ding fällt für einen Einsatz. Und er hat sein Leben eingesetzt dafür. Ja. Martin, bist du Busch? Danke. Jetzt werde ich nie wieder an deinem Einsatz. Danke. Ich hätte es vorhin was noch mal Es war rot. <lacht> was gibt's es da mehr dazu zu sagen, Wurschen? <lacht> Danke fürs Reinschauen, habt so eine feine Woche, und lasst uns ein Like da, bitte. <lacht> ja, bis nächste Woche. Ciao.